Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial Video von Microsoftware. Software. Schön, dass du vorbeischaust. Mit diesem Beitrag beginnen wir eine Videoreihe zum Marktplatz Otto Market. Hast du daher Interesse auf diesem Marktplatz zu verkaufen oder du listest bereits auf Otto Market, lohnt es sich diesen Kanal zu abonnieren. In diesem ersten Video zeige ich dir, wie du als Kunde von Marcos Software den Anmeldeprozess anstoßen und durchlaufen kannst. Alle angesprochenen Internetseiten verlinke ich dir wie immer unten in der Infobox. Je nachdem, wie weit du in diesem Prozess bereits fortgeschritten bist, kannst du dich jederzeit an der richtigen Stelle einschalten. Im ersten Schritt registrierst du dich als Händler auf Auto Market. Gehe hierzu auf uni2.it slash ottoanmeldung. Dort wirst du auf das Otto Market Anmeldeformular weitergeleitet. Fülle das Formular aus und sende es ab. Nun registrierst du dich, falls du nicht bereits Unicorn 2 Kunde bist, auf unicorn2.de für eine Trial-Version. Eröffne im nächsten Schritt ein Ticket, indem du entweder in deinem Kundencenter auf Jetzt Ticket erstellen klickst oder uns eine E-Mail an support at marcos softwarede schreibst. In diesem Ticket teilst du uns mit, dass du dich auf Automarket registriert hast und nennst uns deinen Firmennamen, den Namen des Ansprechpartners, die Telefonnummer, unter der der Ansprechpartner erreichbar ist und die dazugehörige E-Mail-Adresse. Wir leiten diese Angaben an unseren Ansprechpartner bei AutoMarket weiter und dieser wiederum wird sich mit dir innerhalb der nächsten 48 bis in seltenen Fällen 72 Stunden in Verbindung setzen und die Anmeldung besprechen. Nutze die Zeit, um dich unter uni2.it.automarket 2it in unsere Dokumentation zum Marktplatz AutoMarket einzulesen. Dieses wird dir bei der weiteren Anbildung immens helfen und viele Fragen vorab beantworten. Sobald du von Otto Market als Händler akzeptiert wurdest, erhältst du von Otto Market eine E-Mail mit deinem API-Nutzernamen. Dieser lautet API-Underline gefolgt von einer Zahlenreihe. In dieser Mail enthalten ist ein Link und die Aufforderung, auf eben diesen Link zu klicken und dir ein API-Kennwort festzulegen. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da dir hierfür ein von Otto Market vorgegebenes Zeitfenster, in der Regel zwischen 12 und 24 Stunden, zur Verfügung steht. Das Kennwort muss einige Kriterien erfüllen, das sind mindestens zwölf Zeichen, ein Sonderzeichen, eine Zahl und ein Großbuchstabe. Nun kannst du mit der Anbindung von Otto Market mit Unicorn 2 beginnen. Solltest du dich neu registriert haben, installiere zunächst die Schnittstelle Unicorn 2 auf deinem Server. Die entsprechende Anleitung findest du unter uni2.it/slash installation. Wenn du Unicorn 2 bereits verwendest bzw. die Schnittstelle erfolgreich installiert hast, fahren nun mit der Anbindung des Marktplatzes Otto Market fort. Unter uni2.it/.otto anbinden erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du das machst. Alternativ kannst du unseren Installations- und Anbindungsservice unter uni2.it/.durchstarten buchen. Die Installation und Anbindung sind in unserem Premium Service Paket kostenlos enthalten. Informationen hierzu findest du unter uni2.it slash Serviceleistungen. Hast du zu diesem oder einem anderen Thema weitergehende Fragen, schreibe uns eine E-Mail an support-at-marcus-software.de oder frage uns über Facebook. Meine Kollegen und ich unterstützen dich gerne.